Um auf Esperanto zählen zu können, musst du 10 Worte auswendig lernen. UNU, du, Tri, QUAR, Quin, SES, Sep, ok, Nau und Dek. 0 heißt NULO. Für die Zehner sagst du erst den Einer, mit dem du 10 multiplizierst und dann dek. 20 ist du 30 ist Tri-Dek und so weiter. Für die Zahlen zwischen den Zehnern sagst du erst den Zehner und hängst den Einer einfach hinten dran. 11 ist deg UNU, 12 ist dek du. 34 ist tridec qua. Die Zehnerpotenzen, also Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter, werden durch Leerzeichen voneinander getrennt. Für größere Zahlen kommt jeweils ein Wort dazu, cent, mil, miliono, milliardo, und man verfährt in gleicher Weise weiter. Qua mil, Okzent, ok cent, ses dec, Ab einer Million gelten die Zahlen dann als Substantive, werden also in der Endung angepasst und mit Repositionen versehen, ses jaroi, sechs Jahre, du Million da jaroi. 2 Millionen Jahre.